Wussten Sie, dass Sie seit dem 2.01.2020 einen gesetzlichen Anspruch auf steuerliche Förderung Ihrer Forschungs- und Entwicklungsprojekte haben? Hallo! Heißt das, wir bekommen unsere Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen vom Fiskus gefördert? Na klar, mit der steuerlichen F&E-Förderung. Gilt das auch für uns? Das Gesetz gilt für alle in Deutschland steuerpflichtigen Unternehmen. Und wir? Unabhängig von der Unternehmensgröße oder Branche. Was wird denn gefördert? Förderfähig sind eigenbetriebliche Forschungs- und Entwicklungsprojekte oder F&E-Kooperationen, aber auch reine Auftragsforschung. Und welche Kosten werden gefördert? Eigene Personalkosten und externe F&E-Aufträge. Wie hoch ist die Forschungszulage? Für eigene Personalkosten sind es 25% der Bruttogehälter und für externe F&E-Aufträge bekommen Sie effektiv 15% des Auftragswertes zurück. Und was müssen wir dafür tun? Zuerst müssen Sie Ihre F&E-Vorhaben definieren und beschreiben, dann eine Bescheinigung beantragen, dass es sich um ein F&E-Vorhaben handelt. Wie geht es denn dann weiter? Mit der F&E-Bescheinigung den Antrag auf Forschungszulage beim Finanzamt stellen und das Vorhaben gut dokumentieren. Wie bekommen wir dann unser Geld? Das Finanzamt setzt die Höhe der Forschungszulage in einem Bescheid fest und verrechnet Ihren Zulagenanspruch mit dem nächsten Steuerbescheid. Das geht ja ganz schön hin und her. Können Sie uns dabei helfen? Wir unterstützen Sie gern bei der Auswahl, Beschreibung, Kalkulation und Prüfung Ihrer F&E-Vorhaben sowie bei Beantragungen der F&E-Bescheinigungen und der Leistungsdokumentation. Sprechen Sie uns an! Wir begleiten Sie fachkundig und kompetent durch die einzelnen Verfahrensschritte.